Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender heute im Magdeburger Dom mit dem Magdeburger Kantatenchor unter der Leitung von Tobias Börngen. Wir singen das Lied Nummer 18 im Gesangbuch, Sie können gerne mitsingen. Seht, die gute Zeit ist nah. Und ist für alle da, kommt das